Hi Daniel, einen Rahmen einfügen, Menü einfügen, Rahmen Rahmen und OK. Der neue Rahmen wird oben auf der Seite mittig platziert. Die neue Rahmenvorlage den noch markierten Rahmen zuordnen durch Doppelklick auf die Rahmenvorlage. Den noch markierten Rahmen mit der Pfeiltaste nach unten unter den letzten Rahmen verschieben. Danach kannst du deinen gewünschten Text eintragen.